Die Chefin hatte die Idee, den Tisch etwas zu verändern. Aber dazu muss man erstmal die Stützen loskriegen. Das haben wir jetzt hier alle schon ausgebaut. Und auch da ist es sehr gut mit rostenden Schrauben versehen. Die müssen jetzt alle abgesägt werden. Mal gucken, ob wir die Chefin zufriedenstellen können. Da heißen Ritt 25. Knotenwind. Laufen wir Espiritu Santo an und gehen heute in die Bucht Ensenada Gallo. 17. Dezember, heute hat übrigens der Florian Geburtstag. Florian, dir alles Gute zum Geburtstag. Und wir sind dabei, unser Steaming Light, das ist das Licht, das man anmachen muss, wenn man unter Motor fährt, und die Decksbeleuchtung zu erneuern, weil die hat es ja aufgelöst. Jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob der überhaupt das Kabel von der Decksbeleuchtung hochgeht. Ja, so sieht das immer hier gleich aus, wenn man eine Sache macht. Dann muss man da fast alles rauskramen, weil es in irgendwelchen anderen Kisten ist. Aber es geht jetzt vorwärts. Dingi-Reparatur, die 385. Jetzt werden die Flicken zurechtgeschnitten. Wie man sieht mit einem perfekt halbrunden jetzt wird hier der zwei komponenten kleber angemischt die anleitung ist ein bisschen unklar also steht 6 schrägstrich härter muss rein Nun weiß man aber nicht wie man das genau machen soll das schon manchmal liegt schon blasen ist das gut hm? ja, das ist nicht ja das letzte mal auch gemacht weiter schon ist heiß die andere seite muss auch noch heiß machen welche andere seite die ja klar okay. Staubsauger, er funktioniert und wird auch gleich eingesetzt. Bist du zufrieden, Annette? Ja, mal gucken, wie lange er hält. Es gibt ein neues Projekt, Refit unserer abgegriffenen Holzleisten. Das muss jetzt erstmal alles abgeschmiedelt werden. Schmiedelt jetzt mal mit 150er. Anschließend werde ich ein bisschen feiner werden und dann versuche ich, das zu lackieren. Und die Annette hofft, dass das danach aussieht wie neu. Ich habe das einmal mit Verdünner abgerieben und dann mit Klarlack und ein bisschen Verdünner gestrichen. Das ist jetzt das Ergebnis. Also ich bin schon mal ganz zufrieden. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man das bis zu sieben Mal streichen muss. Also das dauert jetzt dann noch ein bisschen, bis ich euch das Endergebnis zeigen kann. Währenddessen ist die Annette bei für die englischsprachigen oder spanisch und französischsprachigen Zuschauer unserer Videos. Das entsprechend mit Untertiteln zu versehen. Das heißt, sie muss erst einmal die deutschen Texte komplett durcharbeiten und korrigieren. Das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber ich hoffe, dass es euch dann auch ein bisschen mehr Freude macht. Ja, das hoffe ich auch, weil sonst wäre das echt schade. Und hier ist unser tiermeister wieder mal am Werk. Heute gibt es ein Pommesgemisch aus Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und dazu Bratwurst. Ja, Currywurst. Ah. Angekommen in der Playa Candaleo. Und da vorne ist so Zelt Luxus Resort, das schauen wir uns natürlich dann noch mal an. Schöne Buchfüller Sandstrand, schön geschützt, aber es ist immer noch windig, es sind immer noch bis zu 20 Knoten windig. So sieht das auf Steuerbord aus: immer noch Espiritu Santo. Weiter gebastelt. Ich glaube, es ist die vierte Variante. Aber <lacht> ja, mal guck mal, das sieht richtig nett aus. Und wie geschickt die Annette das. Ja, mit Annette braucht ein paar kleinere Hilfsmittel mal. So ein Brett zum Einspannen, das wäre super. Und ich, wir machen heute eine Tour. Da ja, wollen wir hin. <lacht> oh, die Marse eröffnet. <lacht> Was gibt's denn? Longbatsch. Oh, super, mit Eis. Ja. Ich bin dabei. Kein wilder Trail, sondern ein ausgelatschter Fußweg geht da hoch zum trockenen Wasserfall. Und da ist auch der Wächter des Pfades, dass hier keine Unbefugten hier lang gehen. Und da ist er, der trockene Wasserfall. Tatsächlich, ist trocken. Ganz was Neues. Da hinten liegt die Limelight. Nicht mehr so einsam wie die letzten Tage, weil es nämlich kurz vor Weihnachten ist. Und einen Pool haben wir auch gleich noch. Oh ja. wir haben uns ja in den Kopf gesetzt. Aus dem Canyon. Da unten. Nach da oben auf den Kamm zu kommen. Ah, jetzt kommt hier das schwierige Stück, so wie es aussieht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind noch so nicht am höchsten, aber hier auf dem Kamm, da wollten wir hier hin und da wollen wir jetzt halt so runterlaufen. Ja, wir sind auf dem Kamm und wollen eigentlich da jetzt runter. Ah, gucken. Das sieht ziemlich schwierig aus. Das ist ja einfach. Das sah so tricky aus. Oh, ne? Stadt. Von also da oben kommen wir runter. Und hier hinten rum, jetzt hinten rum und dann von oben zurück hier wieder runter. ein schöner Dreh. 20. Dezember. Man sieht's am Himmel. Das Christkind hat den Ofen angeschmissen. Aber guckt euch mal an, wie wir hier sitzen. Ja, es war'ms Mexiko. Aber ich ja, habe noch keine Socken, an, Socken so wie mein Papa. Ja, ich habe Socken an. Ja, also ich habe schon ein Hemd an und noch eine Jacke drüber, lange Hose Dick, und Socken. <lacht> Ja, guck mal. Also es ist ja hier toll, die Bucht ist toll, der Himmel ist toll, der Strand ist toll, da waren wir zwar noch nicht, aber es ist zu kalt. Ihr werdet vielleicht lachen, aber es sind 20 Grad und der Wind, der ist aber wirklich kalt und dolle, die ganze Zeit zu Jetzt zeige ich euch nochmal den Himmel. Leider steht da hinten ein Motorboot, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Und wir sitzen hier. Und spielen Skat. Genau, wir nutzen die Zeit. Effektiv. <lacht> Spirito Santo verlassen, fahren jetzt über Weihnachten wieder nach La Paz und der Glenn der macht hier alle Angelrollen fit, dass das dann auch alles für das nächste Jahr wieder gut funktioniert. Unser Weihnachtseinkauf ist erledigt, leider passe ich nicht mehr ins Dingi. Aber ich werde hoffentlich gleich abgeholt hier. Das Gute ist hier am Dock, hier dürfen wir uns Wasser zapfen und das ist Wasser aus einer Entsalzungsanlage. Oh, es wird immer schöner, jetzt hat er schon grüne und blaue und rote Lampen noch mit zusätzlich dran gemacht. Und morgen ist Heiligabend, dafür macht er das alles. Ja, den Glenn haben wir heute am Heiligen Abend wieder losgeschickt das Grillrost abzuholen. Und ich kann euch was zeigen. Also das ist der Glenn am Heiligen Abend. Und das ist das neue Grillrost, handgefertigt in La Paz. Zwei Kilo schwer. Aber ihr werdet ja sehen beim nächsten Grillen, ob es denn auch funktioniert. Und so sieht das hier am 24. Dezember 2021 in der Bucht von La Paz aus. Ganz schön viele Segelschiffe, aber auch nicht mehr als sonst. Die Fradolin liegt da hinten. Die kommen heute zum Weihnachtscafé zu uns an Bord. Hey. Heiliger Nachmittag, Nach Nachmittag. <lacht> auf der Limelight. Es gibt leckeren selbstgebackenen Kuchen und die Crew der Fradolin ist auch mit dabei. Endlich wieder. Jo. Nee, das ist mit das heiß begehrteste Stück hier an Bord, außer dass es ständig im Weg steht. Aber darin sind all die süßen Sachen verzeigt, die jetzt auf die Weihnachtsteller kommen. Alles noch aus Deutschland mitgebracht, außer diese kleinen Gummibärchen. So ein bisschen toffee -Fee und Marzipan, Ferrero-Rocher, verschiedene Sorten. Alles das, was richtig lecker ist. Und hier relativ unbezahlbar oder jedenfalls sehr teuer und manchmal, wenn man sich das Ganze leistet, dann schmeckt es noch nicht mal, weil sie sind schon alt. Oh, sehr schwungvoll. Die Weihnachtsessensvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Falls es jemand interessiert, was es hier auf der Limelight zum Heiligen Abend gibt, guckt sich das Video einfach weiter. Schaut bitte noch ein bisschen rein. Ihr werdet es dann sehen. Und ich warte hier auf Bescherung. Jetzt ist die Sonne gleich untergegangen. Lass gleich mein Glas fallen, dann hast du die Bescherung. Keine Bescherung. <lacht> Wer will alles Bescherung? Eins nach dem anderen. Ich sollte doch abwaschen. Ja und was machst du? Sitzt da rum. Ich verdiene mein Geld als Kameramann und weltberühmter YouTuber. Entgegen aller Befürchtungen. Ist das Christkind hier auch in La Paz auf die Limelight gekommen? Und der Tisch ist wirklich reichlich gedeckt. So viele Süßigkeiten. Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche Weihnacht. Ja. Steht da drauf? Riesig, die sind so groß wie du! So! Das schwimmst du ja allen mit dem Heute musst du damit auch an Malekon, ne? <lacht> Jetzt entkommt mir kein Lobster und kein Fisch mehr. Jetzt gehe ich freediven auf 20 Meter. Aber das, ist nicht nur die Fluss. das klingt ja wie Lego. Oh, wie Lego. Lego! Der Weihnachtsmann wusste ja nicht, was ich möchte. Nee. Das So, ich habe neue Kopfhörer bekommen. Dankeschön, Weihnachtsmann. Dankeschön, Weihnachtsmann. Der da vorne raus ist. Da vorne ist er schon raus. Toll, <lacht> ein schönes Bild. So, und, und auf dem Kissen, da steht aber kein Name drauf. Aber das ist, glaube ich, für dich. Tatsächlich, dann ja. muss ich. So, die Annette. Ich habe ein Kissen. Sehr schön. Oh. Was ist denn da wohl drin? Das ist ein Poncho. Ein Poncho? Ein Poncho fürs Wasser. <lacht> ah, ah, das sehe ich sehe jetzt aber nicht. <lacht> ein Tauchanzug. <lacht> ja. Für die kalten Gewässer. Damit ihr Annette ein bisschen länger durchhält. Sehr Gehört nicht das Geschenkpapier auch <lacht> dazu. Dann habe ich jetzt ein neues Tuch. Und einen Kissenbezug. Und <lacht> <lacht> <lacht> was haben wir da? Bonitos. Oh, Black Barrel. Was ist denn das? Tequia. Wow. Oh. Dankeschön, liebes Christkind. Da müssen wir dem Weihnachtsmann Dankeschön sagen. Ja, und das ist das heutige Weihnachtsessen. Es gibt ein schönes rip -Steak mit Tomatensalat und Annettes berühmter Knoblauchbutter. ist doch gar nicht berühmt. Lasst es euch schmecken. Danke, gleichfalls. Ich muss euch sagen, in La Paz war nicht so oh, yeah. die silvester wie wir anymore. uns das vorgestellt haben. Um. <laughs> Und jetzt haben wir hier zwei getroffen. Hola! Hola! What are your name? James. And? Amy. Hello. Hello. Welcome Hi. on the limelight. Thank you, <laughs> Thank you so, so much. So maybe you can see uh, this video on YouTube. I yeah. hope so. I, I okay. hope so. And maybe you'll find this both in the future on YouTube. Please. Yeah, we you will. <laughs> <laughs> you will. You will. Yeah. The wind goes strong. Die Sonne geht auf. Okay. We just you open up go. the sails. You don't have to go in the room. We sitzen hier vorne and the sun comes up. On the chair. 1. Januar 2022. Akup O Lang Sang. For oh Lang my dear. For oh lang I drink a cup of cai. Für den Sinn der inside Oh, yeah! Mm -hmm. Did you go naked? Ja, yeah, für sicher. Sure. All right. So, so, so endet jetzt hier unser uh, Silvestertag. It's warm. Yeah. How many degrees? 4? Uh, 4? Um, uh, uh, It's only 4 degrees. Are you guys going to swim? How do you jump off? Huh? <laughs> ah! oh! Come on! Come on! Woo! <laughs> Amy, your man is going to swim. It's warm! Yeah. Uh, yeah, for for for England. <laughs> for England it's warm. It's warm. <laughs> I've seen a lot of change. Been through a lot of pain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 Fast is where it stays way back a year ago. Bye.